0 zu 0, Halbzeitstand, Zeit für einen kleinen Toilettenbesuch. Und es ist ja so, dass das Stadion nicht gerade, wie schon mal erwähnt, das barrierefreiste ist. Aber ich habe tatsächlich einen Behindertenklo gefunden. Und nicht nur irgendein, sondern eins, wo ich sagen würde, der Königsklasse. Also die Tribüne, aber das Klo, vom Feinsten. Man beachte die Toilette. Hier gibt es elektrische Sprühungen, die fließen, alles sind neu. Zugegeben, das Wasser ist nicht eingeschaltet. Ich nehme auch an, es gibt sehr wenige Rollstuhlfahrer, die hierher kommen und sich ein Spiel anschauen, und der Raum ist sehr, sehr weit weg von den Hauptgebäuden im Stadion. Darum würde ich sagen, Schalten Sie das ab, damit nichts passiert. Wird immer so gemacht. Aber das ist wirklich von Feinsten. Ah, dann, ein ganz, ganz großes Highlight, wird in vielen Toiletten vergessen, der Griff innen an der Tür. Damit man als Rollstuhlfahrer, wenn man reinfährt, die Tür zuziehen kann. Weil die, Kur die Arme immer zu kurz sind, wenn man sie beim normalen Türgriff zumachen möchte. Diesen Griff, findet man ganz selten bei öffentlichen Toiletten. Beim Wiener Sportclub selbstverständlich. Und dann, da ich ein Ästhet bin, bin ich höchst begeistert über das sehr, sehr schöne Waschbecken. Leider ist auch hier wieder das Wasser abgedreht. Aber es ist zumindest da. Und ich glaube, wenn ich vorher wirklich angerufen hätte und dem Jungs gesagt hätte, Leute, ich komme und muss wahrscheinlich, dann würden Sie hier sogar Wasser und alles eingeschaltet haben. Und das Allerbeste, also eigentlich schon überüber über super gut, es gibt eine Glocke und wir haben unabsichtlich drauf gedrückt. Und es kam tatsächlich innerhalb von weniger als einer Minute. Jemand, der gefragt hat, was los ist. Irre! Und ich kenne mich aus mit Pinkel und Toiletten. Ich sag's euch. Hammer, hammer, hammer. So, und jetzt geht's ihr raus, und ich geh pinkeln.